Das Thema heute ist Verkehrswende. Wir sind Fridays for Future Bodensee. Und jetzt darf Michael Flacker von Greenpeace euch etwas dazu erzählen, was wir, oder was er von der Verkehrswende so hält. Verkehrswende, ja Verkehrswende ist unbedingt nötig. In Deutschland werden etwa knapp 20% Prozent der Treibhausgase durch den Verkehrssektor hervorgerufen. Dazu kommen die Verkehrstoten, die Luftverschmutzung, der Stau, der Lärm, das alles ist sehr schön. Im Verkehrssektor ist der CO2-Ausstoß in Deutschland seit 1990 praktisch nicht zurückgegangen. Wenn da nicht schnell etwas geschieht, dann werden wir das Klimaziel 1,5 Grad Klimaerwärmung nicht erreichen. Aber Verkehrswende ist mehr als nur vom Verbrennungsmotor auf den Elektromotor umschalten. In Deutschland kommen auf etwa 1.000 Einwohner 550 Autos. Wenn man Städte für Autos baut, dann bekommt man Autos und Verkehr. Es muss also deutlich was passieren beim Verkehr. Viel weniger Autos. Drei Viertel der Menschen in Deutschland leben in Städten. Da gibt es strukturelle Unterschiede zwischen der Großstadt und zwischen ländlichen Gebieten. Ich selbst habe 25 Jahre in Berlin gelebt. Dort findet man alle Fahrten eine U-Bahn, S-Bahn oder Bushaltestelle. Da kommt man gut ohne einen aus. Wenn ich hier in Friedrichshafen von St. wohne, nach Lufthalm möchte, wo ich einen gut besuche, dann ist die Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 45 Minuten und Bus und Bahn fahren auch nur alle halbe Stunde. Ich brauche also mindestens eine Stunde für 10 Kilometer. Wenn ich dieselbe Strecke mit dem Auto fahre, dann brauche ich von Tür zu Tür 15 Minuten. Das Ziel muss also sein, Städte für Menschen zu laden und nicht für Autos. Aber wie plant man eine menschenfreundliche, umweltfreundliche Stadt? Schauen wir mal, was wir das haben. Der öffentliche Personennahverkehr muss wesentlich attraktiver werden. Attraktiver als mein Kluftanleiter. Es muss mehr Platz für Fahrräder und für Fußgänger zur Verfügung gestellt werden und weniger für Autos. Rideshafen, die Stadtverwaltung behauptet, dass die Stadt fahrradfreundlich ist. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich fahre viel mit dem Fahrrad in der Stadt und es gibt ganz wenige Strecken, auf denen ich mich sicher fühle. Nur eine durch unterbrochene Linie auf einer Straße zu malen, das erzeugt keinen sicheren Fahrradweg. Insbesondere da nicht, wenn die Straße ohnehin schon so schmal ist, dass kaum zwei Autos aneinander vorbeikommen. Ein besonders schlimmes Beispiel für eine falsche Stadtplanung ist die Friedrichstraße. Eigentlich die Flaniermeile in Friedrichshafen, wunderschön direkt am See entlang. Aber wie sieht es aus? Autos und Autos. Klappt das die und die, die Fußgänger und die Fahrräder müssen sich eine schmale Spur streiten, was im Sommer zu einer großen Gefahr für die Hütte zu tragen Es gibt hier also viel zu tun, Und nur der Druck der Zivilgesellschaft, also von uns allen, wird dazu führen, dass politische Entscheidungsträger, wirtschaftliche Entscheidungsträger, mutige und zum oft unbequeme Wahrheit, unbequeme Entscheidungen. Also lasst uns alle weiter für eine umweltfreundliche eine menschenfreundliche Stadt. Vielen Dank.